Herausforderung gesehen wird, sondern als eine notwendige Ressource, um das Leben hier in unserer Welt zu ermöglichen und eben auch als eine Bereicherung zu empfinden. Das Lernhaus ist ja ein Konzept, wo die Sprache uns verbindet. Die Frauen brauchen keine bestimmten Sprachkompetenzen, haben, weil wir haben ja alle Sprachkompetenzen. Wir können miteinander kommunizieren. Das Besondere am Lernhaus ist auch, dass wir kein normaler Volkshochschulkurs sind. Wir haben einen eigenen Raum, einen Safe Space. Wir haben ein Ankommen, das sehr persönlich ist. Das ist auch ganz wichtig. Dieser Austausch ist natürlich mit vielen Methoden und Inhalten vorbereitet. Aber das Lernen passiert in der Gruppe. Die Frauen lernen miteinander und voneinander. Wir wünschen uns Frauen, die offen sind, neugierig und das hat alles nichts mit Herkunft, mit dem Bildungsstand oder mit dem Alter zu tun, sondern das ist eine Lebenseinstellung und selbst die Frauen, die von sich selbst sagen, das sind sie gar nicht, erleben im Lernhaus, dass sie es sind. Und das ist eigentlich das Allerschönste, das mitzuerleben und das haben wir immer wieder können und freuen uns auch, wenn wir das in Zukunft weitermachen können.